Ja, herzlich willkommen zum ersten Nachmittagsblock. hier am Mittwoch auf der Foskes 2020 in Freiburg. 2700 interaktive thematische Karten, verspricht uns der Pömming-Kalberer. Das ist eine ganze Menge. So viel wird er uns jetzt <lacht> sicherlich nicht zeigen können, aber doch ein paar. Und wie er das mit Vektorteils gemacht hat, zeigt er uns jetzt. Ja, besten Dank. Ich begrüße Sie leibhaftig zum ersten Vortrag am Nachmittag. Ich weiß nicht, doch wirklich zwei... Ich muss noch nachzählen, wo sie 2700 sind, aber ich werde einige zeigen und auch erzählen, wie wir sie gemacht haben. Das ist auch noch interessant. Äh, ich arbeite für Sourcepol, wir sind äh, Firma in Zürich, wir machen Softwareentwicklung im Bereich cookies und WebGIS. Und haben letztes Jahr für die Schweizer Vogelwarte äh, dieses Projekt gemacht. Und zwar geht es um diesen Brutvogelatlas. Also das ist ein dickes Buch, der kommt alle Jahr, paar Jahrzehnte heraus und ähm, gibt einen, einen Zeitstand der, der Vogelarten, die in der Schweiz vorkommen. Und das war jetzt das erste Mal, dass man den auch elektronisch äh, publizieren wollte. Und um das geht es hier jetzt. Da sind viele Karten drin ähm, und die Vorgabe war, das war noch recht schwierig, quasi es muss genauso wie im gedruckten Buch aussehen. Das ist äh, mit einer Webanwendung meistens schwierig, aber wir sind dem recht nahe gekommen. Ähm, weitere Raumbedingungen und hier kommen jetzt die Zahlen. Es geht um 24 Vogelarten und die gibt es in verschiedenen thematischen Karten und das gibt dann eben diese 2700 Karten. Die sind 2D und zum Teil auch 3D. Sie sollen interaktiv sein mit Mouse-Over-Informationen, Timeslider. Ein spezieller Anforderung war, dass die Darstellung im Schweizer Referenzsystem erfolgen muss. Und das ist eingebettet in ein Content-Management-System. Es muss natürlich responsive sein, also auf mobilen Geräten auch funktionieren und dann noch netterweise in vier Sprachen gezeigt werden. Also deutsch Französisch, Italienisch und Englisch. Und so sieht das aus, und ich würde jetzt gerade das live demonstrieren. Sieht man das? Gut. Also, das ist so die Einstiegsseite von den Vogelarten. Und jetzt habe ich mir einen Spickzettel gemacht. Man die einfach suchen oder man kann eine Art eingeben. Ich beginne jetzt mal mit dem Alpen-Segler. Und da kommen hier diverse Informationen. Ich weiß nicht, ob ich Ton haben. Also so tönt er. Und hier ist schon mal quasi die Übersicht über die Karten. Und ich gehe jetzt hier zu den großen Karten. Habe oben noch eine weitere Auswahl, ähm, was ich für eine Karte nehmen will. Ich nehme jetzt mal diese Veränderung der Brutpaare. Habe hier das, wenn ich rüberfahre, natürlich äh, Inhalt. Hier ist die Legende dazu, was das ist und auf der anderen Seite sind noch weitere Informationen. Die sind, wie gesagt, auf vier Sprachen und für alle diese Arten zur Verfügung. Ähm ich kann jetzt hier noch die weiteren Karte anschauen. Das ist eine Verbreitungskarte. Ähm, die hat noch eine, eine Zeitfunktion, also wo ich so verschiedene Zeitstände durchgehen kann. Man sieht oben 1950, 72, 93, 2013. Äh, dann ist eine Durchzugskarte, also wo die genau beobachtet wurden. Und dann gibt es noch solche Graphen. Das ist jetzt ja nicht mehr eigentlich Thema des Vortrags, aber gehört jetzt zur Anwendung dazu und ist ebenfalls eingebettet hier. Ähm ich gehe jetzt mal zu einem anderen. Wo noch, der andere Karten hat. Hier haben wir zum Beispiel eine Dichte-Karte. Ähm also auch wieder mit Legende. Und hier hat es noch das Feature dass man noch eine 3D-Ansicht machen kann. Die ist jetzt aber hier so äh, transparent, dass man sie nicht gut erkennen kann. Aber auch mit Legende, es ist aber genau dasselbe. ist eigentlich mehr eine Spielerei. Ähm, das war die Dichtekarte. Da gibt es eine Veränderung der Dichte. Also wie sich die entwickelt hat, die Dichte. Die Verbreitungskarte haben wir auch gesehen vorher. Eine Winterkarte. Ups, hier mal auszoomen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das war jetzt so ein kurzer Überblick über die Karttypen, die es gibt und das eben für äh, X-Arten. Man kann noch ein paar Hintergrunddaten ausschalten, aber hier ist recht äh, sparsam. Das heißt, eigentlich ist hier nur das Relief als Raster im Hintergrund vorgesehen. Jetzt gibt es eine, eine Vergleichsfunktion, die ich noch zeigen will. Ähm Gar nicht so sinnvoll, was will ich hier vergleichen? Ich gehe auf die ich, äh, geh nochmal auf eine andere, die ein bisschen also ich kann hier so einen Überblendeffekt machen, wo ich zwei verschiedene Sorten, äh, Arten, Vogelarten anschauen kann ähm und dann gibt es noch eine zweite Sicht Side-by-Side, side, wo man quasi den gleichen Ausschnitt äh, parallel sieht. Da kann ich jetzt zum Beispiel noch die, eine Veränderung der Dichte nehmen, wo man dann sieht, ähm, einerseits quasi die absolute Dichte und hier, wie hat sich das verändert in, einer, in der letzten Periode. Also das sind die Funktionen. hier wieder zurück und dann alle Arten anschauen und ja, Sie können sich das selbst mal anschauen von und ich erzähle jetzt noch mal, wie das gemacht ist. Und zwar haben wir die Geodaten erhalten in verschiedenen Formaten. Wir haben uns entschieden, wir importieren alles in Postgis und verwalten auch Metadaten, was hier eigentlich recht aufwendig war, weil wir haben sehr viele Arten, viele Legenden, all solche Viele eben Zusatzdaten zu den eigentlichen Kartendaten, das haben wir in PostGIS alles mitgespeichert und haben damit T-Rex Vector-Tiles generiert, mit Mapbox GL JSON das Styling gemacht ähm, und die Applikation auch mit Mapbox GL und haben alle diese Texte, Legenden und so weiter aus den Metadaten generiert. Die Datenaufbereitung, also dieser erste Schritt, wir haben einseits Vektordaten erhalten im Geo-Package-Format. Das geht relativ einfach mit ogre, to ogre in PostGIS importieren. Ein bisschen schwieriger waren Rasterdaten. Also wir haben vorher diese dichte Karte gesehen, die werden eigentlich als Raster ähm, gerechnet und gespeichert. Und wir haben uns entschieden oder haben das evaluiert und haben gesehen, auch wenn wir daraus Vektoren machen, ist das immer noch reich, äh, sehr äh, Speichereffizient, also es gibt nicht eine Riesenkarte und das geht haben wir so mit Python-Funktion gemacht. Das python gedal hat einerseits eine Polygonize-Funktion und andererseits haben wir ein, ein, ein kleines Skript geschrieben, das ähm, auch diese Vektorisierung macht. Also jetzt hier keine speziell schwierigen Sachen, aber das ist ein bisschen ein spezieller Schritt. Die Vektorteilgenerierung. Der de facto Standard ist Mapbox Vektorteils, MVT. Ähm, und unsere Datenquelle ist PostGIS. Und wir haben jetzt hier äh, T-Rex verwendet. Äh, wobei T-Rex unsere eigene Entwicklung ist, kennen wir auch am besten und konnten wir auch hier noch ein bisschen verbessern im Rahmen dieses Projekts. Ähm, der hat sage ein paar Worte dazu. Ähm, er kann einerseits gerade live Vektorteils generieren, also wenn ich PostGIS äh, nehme, kann ich sagen, zeig mir Vektorteils aus dieser PostGIS-Datenbank oder auch von GDAL-Vektor-Formaten, und zwar ohne Konfiguration, und zwar nur mit der Connection. Wir hatten einen eingebauten Webserver und auch Styling-Funktionen, also Maputnik, Putnik gerade im Backend eingebaut, was man hier jetzt sieht unten, das ist äh, das Backend, wo verschiedene Viewer drin sind, die ich jetzt gerade noch zeige. Ähm, und auch der Zugang zum Maputnik. Was wir aber dann schlussendlich gemacht haben, wir, wir generieren Teils, also einfach Dateien, wo alle diese Vektorteils drin sind. Ähm, jetzt in dem Fall ist ein bisschen das Problem, wir haben so viele Karten, dass die Konfiguration extrem aufwendig wird. Und hier hilft jetzt die, die Funktion neue Funktion, dass wir so Konfigurationstemplates machen können. Das heißt, wir konnten ein Template machen, wo dann die Art halt parametrisiert ist und wir nur noch ähm, halt die verfügbaren oder quasi einmal alle Kartentypen konfigurieren mussten und das dann halt für alle Arten in diesem Template ähm, konfigurieren können. Und wichtig für unseren Fall, wir mussten auch eben nicht nur Mercator machen, sondern LV95. Wenn man nichts anderes angibt, dann macht er automatisch automatische Projektion auf Mercator und man kann es entweder als Paket herunterladen für Windows oder Linux oder es gibt einen Docker-Container. Wer hier mehr wissen will, ich mache am Freitag um 11 Uhr auch hier eine dreiviertelstunden Stunden Live-Demo, wo ich mit t nicht das Projekt, sondern ein anderes zeige, Schritt für Schritt. Ich bin gespannt, es ist ein neues Format, ähm, aber da wird man sehen, wie das, wie das funktioniert und da kommen noch viele Informationen dazu, äh, technischer Art. Die Überlegung, die man sich machen muss, wenn man Vector-Tiles macht, äh, ist eigentlich immer, wieso mache ich das überhaupt? Ich will... Ähm, möglich kleine Teils haben, also klein im Sinn Megabyte oder kilobyte mäßig, ähm, damit das schnell geht und ich nicht immer wieder nachladen muss. Und hier habe ich jetzt sehr viele Typen und Vogelarten und äh, verschiedene stufen Das heißt, ich muss, wir müssen uns erst entscheiden: Ja, machen wir jetzt quasi eine Ka Kachel pro Vogelart und mehrere Layer pro Kartentyp oder machen wir ein Kartentyp mit allen, äh, das sind 250 Arten ähm, und wir haben uns für Variante 1 entschieden, einfach im Hinblick auf Kachelgröße, aber auch auf Userverhalten, weil man muss ja auch überlegen, wird jetzt häufiger die Vogelart gewechselt, das bedeutet dann im ersten Fall es werden neue Teils geladen oder wird häufiger innerhalb von einer Art ähm, eine andere Karte angeschaut, ein anderer Typ angeschaut. Und deshalb sind wir nach Variante 1 gekommen. Jetzt 11 95 ist so, äh, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel auch wegen dieser 3D-Funktion, haben wir uns entschieden, dass wir Mapbox GLJs als Viewer nehmen. Ähm, Alternativen wären ja wären zum Beispiel Open Layers. Ähm, und der kann nur Webmerkator. Aber die Abmachung war, es muss 11 95 sein. Und was Sie hier machen, ist dann so eine Art ein Trick. Ähm, es gibt einen Blogpost dazu, der das ein bisschen erklärt. Ähm, wir tun so, oder also wie muss ich es richtig sagen, es ist sowieso verwirrend. Also, wir nehmen die 11 95 daten die haben bestimmte Koordinaten und tun so, als sei es Webmerkator. Das heißt jetzt, im Fall von der Schweiz, dass denn, wenn ich jetzt die Webmarker der Welt nehmen würde, dann wäre ich da irgendwo in Afrika äh, unten und die Schweiz wird dann ein bisschen kleiner. Ähm, aber wenn ich dann nur diesen Ausschnitt nehme, halt da in Afrika, und die Welt nicht anzeige, dann funktioniert das. Ähm, also, ja, ist ein Trick, aber für einzelne Länder funktioniert das und gut ich musste da das Relief musste natürlich dann halt so zurechtgebogen werden dass es stimmt ähm, und T-Rex hat aus diesem Grund einen Modus der heißt No Transform True das heißt er nimmt einfach an das sei jetzt Webmerkator, egal was für Koordinaten da drin stehen und das haben wir genutzt und ja eben merken tut das niemand die Konfiguration die sieht so, in, so ähnlich wie das aus. also Das ist so ein INI mäßiges Format, also TOML heißt das, also ein Textformat, wo die Konfiguration beschrieben wird. Hier wird für jedes Teilset aufgelistet, wie heißt der datenbank oder ich kann sogar eine DB-Query angeben, ich kann Zoom-Stufen angeben. Und eben jetzt, in unserem Fall, haben wir diese Template-Funktion genutzt, dass also man sieht diese geschweiften Klammern da oben. Da steht es drin quasi: Geh über alle Species-IDs ähm, mit diesem Block. Und dann hat es so parametrisierte Sachen drin, ähm, bis dann auf der untersten Zeile, die man nicht so gut sieht, äh, im SQL-Query, wo dann halt die ID parametrisiert genutzt wird. Also, das war die Konfiguration von T-Rex. Äh, und das nächste ist dann das Styling. Ähm, das ist Mapbox GL JSON, das ist so ein JSON-Format, wo man das Styling macht. Ähm, da sieht man auch, Ausschnitt einfach, wie das ungefähr aussieht. Ja, man sieht es wahrscheinlich schwacher mit dem Licht. Ähm, Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, was sie vielleicht noch ist, auch diese, diese Mouse-Over-Funktion. Haben Sie vielleicht gesehen, diese, diese fetten Kreise, die kommen. Ähm, das kommt, ist auch direkt gerade im, im style Implementiert. Ah, dann ein weiterer dieser Punkt war äh, die Farbgebung, also die Farbüberlagerung. Das ist jetzt ein, ein Nachteil oder ein, eine Schwäche von Mapbox GL oder etwas, was es nicht kann. Mapbox GL JSON kann nur Alpha-Transparenz machen und das bedeutet, wie man so im oberen Bild erkennen kann, wenn ich rote verschiedene abstufen von rot auf ein graues relief dann werden diese farben aufgehellt also alles wird ein bisschen heller und es stimmt nicht mehr mit der legende überein und was wir eigentlich wollen ist ein color äh, multiply funktion das haben grafikprogramme wo dann ähm, eigentlich nur noch das grau die, die farbe verstärkt aber der farbton wird nicht geändert also das ist das untere und eben das war eine Vorgabe, dass es so aussieht. Ähm, wir haben das mit mapbox GL nicht hingekriegt, leider, obwohl wir da auch in den Code äh, reingegangen sind und das versucht haben. Es war zu schwierig äh, für mich. Und deshalb haben wir uns mit einem Trick beholfen, nämlich dass wir verschiedene Kanvas im Browser übereinander legen, weil der Browser selbst, der kann das. Also HTML kann sagen, ich... Ich habe eine Karte mit dem Relief und dann habe ich eine zweite Karte mit, mit dem thematischen Overlay und mache mir einen Color Multiply. Die, die ganz genau hingeschreibt haben, haben vielleicht gesehen, dass sich das Relief nicht immer ganz synchron bewegt hat. Das war die, der Grund dafür. Also, ich komme schon zum Fazit. Vector-Tiles haben sich äh, eigentlich bewährt für diese Anwendung. Gerade für thematische Overlays eigentlich sehr gut, weil da ist eigentlich rastermäßig, kriege ich da riesen Datenmenge, obwohl ich quasi nur eine Farbe habe oder ein paar wenige Farbabstufungen. und es gibt dementsprechend gut Performance, weil ich habe kleine Tiles und rendere das kleinzeitig. Interaktivität ist wesentlich einfacher realisierbar als mit Raster-Tiles und was ich jetzt gar nicht so betont habe, was Sie jetzt vorgesehen haben, war komplett ohne irgendwelche Card-Server zur Laufzeit. Das heißt, das sind einfach Dateien, die wir produziert haben, die sind in einem CMS hinterlegt. Ähm, muss noch ein bisschen in der Webserver konfiguriert werden, aber das ist alles. Das heißt, es wird auch in Jahren noch laufen. Es braucht keine serverseitige Software. Ist in dem Sinn auch sehr einfach zu betreiben. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag und dass du in deine, uns in deine Trickkiste hast schauen lassen. Gibt es Fragen dazu? Eine Frage? Werden die teils dann äh, automatisch aktualisiert? Also wenn Sie jetzt neue Daten bekommen oder rendern Sie die dann manuell? Also ich rechne in etwa 10 bis 15 Jahren mit neuen Daten. Das heißt, das Problem stellt sich so jetzt eigentlich nicht. Und oh, es ist äh, <lacht> Vogelpopulation aus, die wird sich doch häufig ändern. Nein, oder? nein, klar, es gibt schon, aber jetzt genau dieses Projekt ist so ein langfristiges Projekt, was eben diese Aktualisierung nicht braucht. Dann wär's, dann hätten wir es nicht so gebaut. Dann hätten wir wirklich halt, zum Beispiel T-Rex kann das halt live Vektordaten äh, rendern oder ich müsste halt häufiger wieder produzieren. Ähm, das wäre natürlich machbar, also es geht jetzt nicht, ich weiß nicht, meine ein paar Stunden, wo wir jetzt völlig ohne Optimierung hatten, um alle Kacheln aufzubereiten. Das heißt, wir könnten jetzt auch jede Nacht aktualisieren. Hat noch jemand eine Frage? Wie Stellen wir uns mal jetzt vor, wir hätten jetzt den Vogelatlas von Russland, dann würde ja dein kleiner Trick nicht mehr <lacht> funktionieren. Wie könnte denn da eine Lösung aussehen? Und du meinst ja, Mercator-Trick mit Russland, habe ich noch nicht ausprobiert. Hm, doch, ich würde denken, würde auch funktionieren. Also ich habe jetzt da nicht, also das Problem ist wirklich, wenn ich mehrere Länder habe oder eben vielleicht klar, wenn ich dann noch Überseeinseln habe oder so, aber jetzt für Russland wird es immer noch funktionieren. Also... Hat noch jemand eine Frage? Dann Pöllmann, vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Okay.